Übrigens, wir haben über 6.190 Euro von wohltätigen Zweck zusammengesammelt jetzt. Aktuell gehen wir so langsam auf die 7.000 zu. Vielleicht schaffen wir noch. Vielleicht findet sich noch irgendwo ein legendärer Schweizer oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Zwiebelchen, du sollst einmal zuvor. Ganz chillig. Ich hatte gestern eigentlich auch Spaß gemacht. Apfelmampfer, Dankeschön für 5 Euro nochmal. Das ist insane. Schaffen wir die 7200? Apfelmanfa, ich hoffe. Wir haben nur noch 200. Äh, 200, noch 20. Apfelmanfa, danke schön für die 20 Euro-Donation. Jetzt haben wir eine ziemlich glatte Summe für Make A Wish mit 3600 und 7200 insgesamt, Chat. apfelmann haut noch 8 Euro rein, Leute. Und ich würde sagen, cut. 7250. Euro for Charity.